Welcome back to Yoshi's Crafted World! Wir haben vor, ich glaube, ungefähr eine Woche letzte Folge gehabt. Zum Leid dafür. Ne, es war keine Woche, das war, glaube ich, nur ein paar Tage. Trotzdem, tut er, dass es eigentlich kam, weil Yoshi ist ja eigentlich mein Hauptprojekt auf meinem Kanal momentan. Oder allgemein mein Hauptprojekt, ja. Ja, momentan, das war doch ein gutes Wort. Äh, ich will, ja, gut. Ich habe das hier schon aufgenommen, aber, ähm, hab dann gemerkt, das war richtig kacke die Aufnahme und ich wollte es nochmal neu machen. Also, ja, ich weiß schon, wo der erste Putsch ist. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so, so tragisch und so schlimm. Verdammt. Lass mich hier hoch. Dankeschön. So, hier ist nämlich der erste. weil ich habe mich hier überhaupt nicht äh, zurechtgefunden. Ihr wisst ja, das ist ja mein Lieblingslevel bisher. Und ich habe mich einfach null zurechtfinden können. Ich wusste ja nicht, wo jetzt was ist. Wo, wo muss ich lang und so? Oh, verdammt. Jetzt habe ich, hab ich so viel Zeit verschwendet. Jetzt darf ich hier schieben. Oh Gott. Es geht schon gut los. Ich habe nur dreieinhalb Minuten Zeit. Ne? Ja, genau. So, dann hole ich mir schnell den ersten. Pucci. Ups. Den ersten. Pucci. Okay, nice. Egal, weiter, einfach weiter. Hier nee, müssen nämlich nach unten, weißt du, das wusste ich nicht. Ich dachte musste wie in den Hintergrund rein, weil da konnte man ja im Level. Aber nee, da geht's nicht weiter. So, ich muss hören. Ist mir jetzt egal, falls man hier im Hintergrund meinen ist das, das, das Ganze doppelt hört. Ich muss den Pucci hören. Den Pucci-Pap. Ich höre ihn. Wo ist er? Hast du ihn gefressen? Wo ist er? Ich, ich höre ihn noch bellen. Ich glaube, der ist oben. Ich glaube, der ist da oben. Ein Moment. Kommt du mal mit? Warte, da komme ich nicht lang. Ach so. Ja, er war da oben. Okay, okay. Schnell, schnell, schnell. Zweiter. Gut, gut. Okay. Ganz schnell. Hören. Wo ist der nächste? Mhhh. <lacht> der dritte, der dritte. Okay, Checkpoint. Ich weiß, ich rede da nicht viel. Ich will ihn hören. Ich muss ihn hören. Brauche ich nicht. <lacht> Tut mir leid dafür. Ähm... Ich weiß nicht, soll ich... Zurückgehen? Ich schätze mal schon. Ups. Ich bin heute mit dem... Lila Yoshi, den Danny letzte Folge auch hatte. Da muss er jetzt nochmal sein. Wo ist er denn? Ich höre ihn. Ich höre ihn. Da. Ist es da? Nee. Wo ist er? Habe ich nicht gerade gesehen? Doch, da unten. Da unten. Verdammt, wie komme ich da hin? Ich brauche eine Bombe. Ich brauche ganz schnell eine Bombe. Dich. Komm her. Okay, okay, okay. Okay. Verdammt, die Zeit wird knapp. Die Zeit wird knapp. Rennen, rennen, rennen, rennen. Ich sehe den Lila Yoshi, den Danny letzte Folge hatte. Aber Danny kommt ja dann nur alle fünf Folgen mit. In unser Game. Oh verdammt, ich brauche eine Bombe hier, damit ich ja durchkomme. Ja, ich brauche schnell eine Bombe. Oh verdammt, ey. Ist doch gerade nicht so gut. Bitte schaffe ich es noch. Verdammt, ich habe nur noch eine halbe Minute. Ich nehme mich zur Sicherheit mal mit. Ist nicht das Ende? Ende! Hallo, Ende! Ende! Was? Ende! Leute, war der Gegner noch? Egal! Yay! Lalalala, lalalala, lala. Yoshi! Ja, bei mir ist es wenig, äh, äh, also bei euch ist es ein wenig erzögert als bei mir. Tut halt mir dafür, aber ist egal. So, mit der konto Box, weil die ganz cool aussah. Als ich das erstmal gesehen habe, dachte ich mir so, hä, was ist das denn jetzt auf eine Box? Aber mittlerweile mag ich sie. So, wir machen jetzt noch die anderen beiden Level mit, ähm, den Puji Pups. Und danach fangen wir an mit, ähm, ja, den Quests. Vielleicht schauen wir heute noch eine, ähm, Level. Ich hoffe mal, ich muss nicht allzu viel cutten. Mal schauen. Zugreise mit Pfiff ist auf jeden Fall das nächste Level. Mit den Poochpaps. Yoshi! Viereinhalb Minuten. Oh, das wird wahrscheinlich ein krasses... Uh, oh nein, es ist das Level. Stimmt. Ja, dann ist die Zeit, denke ich, fair. So, keine Eier. Hier darf also keiner sein. Heißt unfair. Aber die Dinger sind da. Stimmt, ich fange ja von hinten an. Von hinten auf Level. Ah, nein, ich, oh, ich brauch euch brauche oh, ich, brauch euch brauche ich, ich brauche euch. Ja, gut. Ich brauche nämlich Eier. Äh, nein, komm her, gut. Vielleicht ist hier einfach irgendwo einer rein platziert worden. Irgendein ein pub Oh, brauche ich nicht. Ich brauche nur, ich brauche, ich habe alles. Habe 100%. Ich brauche nur die puji nur die Das ist Nice, Hamin. Ersten haben ja. Okay, der war nicht schwer. Der war ganz einfach. Okay. Gut. Ich hab gewusst, ich hätte mir die hier einschnappen sollen. Ja, na, schade. Aber ich habe ja noch genug Eier. Und ich habe einen Pucci-Pub, den kann man ja wie so ein Bumerang verwenden. Ähm. Ich hoffe, meine Stimme ist ganz okay. Ich hatte nämlich vor ein paar Tagen sehr, sehr krassen Halsschmerzen tun. Und äh, jetzt ist es etwas besser, aber es ist trotzdem noch nicht ganz weg aber wo ist er jetzt der letzte wo ist er Na, nein nein oh, verdammt ich glaube da kommt jetzt ich muss aufpassen ich glaube da kommt jetzt ist das ganze jetzt nur eine zugreise oder was kommt mir so vor deshalb auch so viel zeit weil das level selber ja noch eigentlich ganz kurz ist so das hauptding hier ist einfach nur die zugreise sehe ich einen hintergrund vordergrund Mittelgrund <lacht> äh, äh, <n> <lacht> Dring. checkpoint. Okay, nee, hier ist anscheinend nichts. Alles klar. Dann müssen wir weiter suchen. Verdammt, ich hoffe ich schaffe das. Doch, hier ist ein einer! Ich wette, er ist hier immer versteckt. In irgendeiner der Dinger ist er versteckt, bestimmt. Nicht? Was? Wo ist der? Ich höre ihn doch. Ach, da, äh, Leute, lol, war einfach im ein Hintergrund. Ja, gut. Was? Ey, ey, ey. Der haut ab. Habe ich dich. Okay. Okay, es ist der zweite. Alles klar. Ich hab. Oh, 34. Okay, ich dachte gerade nur 33. Oh, verdammt, was mach ich jetzt? Aber nee. Passt. Okay, der letzte ist am Ende. Was am Anfang des Levels. Was auch immer. Passt noch alles mit der Aufnahme? Passt noch. Okay. So. Warte, also nein, man konnte hier noch lang. Ich muss nachgucken. Okay. Ich, ich muss nachgucken. Am Ende ist er nämlich da und dann. Habe ich verkackt. Ach oh Gott. Eineinhalb Minuten noch. Vereilung. Hier nicht. Hier ist noch ein Zug, ne? Ja. Vielleicht auf der Zugfahrt. Äh, Tschu. <lacht> Oh, dann machen wir gleich die Quests. Die werden bestimmt sehr lustig. Ähm, da habe ich ganz viel Karten, merke ich gerade. Super, ich dachte, ich muss nicht so viel Karten heute. Vielleicht muss ich auch nicht so viel Karten. kommt drauf an. Ich denke mal schon. Hört, der war gerade in mir. So, ein Gebälle. Keine Sorge, Poochipap. Ich schmeiß dich nur für eine kurze Zeit. Das wird nur ganz kurz sehr ja doll wehtun. Danach bist du wieder bei mir. Um. <lacht> wo ist der? Dürfte ich dürfte ich vielleicht erfahren, wo der ist? Okay, auf dieser Zugfahrt war er nicht. Dann ist er hier am Anfang. Hier ist nämlich der ganze Anfang. Verdammt. Da! Oh mein Gott! <lacht> Cooles Versteck. Okay, nice. Wir ja, alle. Eine halbe Minute übrig. Krass. Okay. Ich werde auch versuchen, dass ähm, die Folge heute, diesmal wirklich etwas kürzer ist. Also wirklich, wirklich. Vielleicht, ich, ich wollte heute 24 Minuten machen. Da dachte ich mir so. Ist ja jetzt ungefähr 9 Minuten. Passt ja, denke ich auch. Gemauserte Magneten, oh nein. Oh, da sehe ich schon Katzen. Da wird wahrscheinlich überall versteckt sein. So ein langes Level ist das vor allem. Das ist nicht so geil. Nicht so geil, nicht so geil. Aber wir machen es trotzdem. Ja, wir machen das. Ach, alles ohne Katz. Das ist nämlich alles nur für die Katz. So. Ähm, dreieinhalb. Langs Level. Dreieinhalb. Okay, rip. Ja, verdammt, ich brauche ihn. Nein, dreh um. So. Okay. Ja, hoch da. Zack. -um. Hab Habe ich euch. Pucci. Okay, hier ist keiner. Am Ende rede ich. Und dann ist hört man ihn, aber ich höre ihn halt nicht, weil ich gerade am Reden bin. Und ich kann ihn TV nicht so hoch so laut machen, weil sonst... Hört man das. Ich, ich habe ihn jetzt gerade gehört, okay. Jetzt müsste er erst sein. Ähm, Katze. Katze! Katze! Ja! Miau! Ja, vielleicht hat den Pucci, hä? Oder oh, ist er ganz woanders? Ist er hier vielleicht? Brauche ich einfach Magneten? Oder was? Ich höre ihn doch. Verkackeier mich nicht. Wo ist er? Wo ist er? Oh nein. Das wird so ein nerviges Level, glaube ich. Ich hole mal kurz Magneten ab. Ich glaube, das ist nämlich da, wo die Blume war. Also hier. Ich werde es ausprobieren. Ja, er ist hier, wo die Blume war. Okay, habe ich dich. Der Blaue, der Hellblaue ist immer der Erste. So, euch äh, ignoriere ich es mal, weil ich brauche ich nicht. So, okay. Verdammt. Der zweite. Der zweite ist. Wo? Oh, ich kann ich aber ganz viel Nompfen. Oh verdammt. Mir jetzt egal. Nee, ich gleich mein Outfit. Wo ist der? Ja. Achso, da kann ich nicht lang. Okay. Äh. Pucci. Ach, komm. No joke, ne? Okay, hier ist zwar einer, aber ich glaube, ich habe einen verpasst, weil das... Ist Obwohl, ich weiß es gar nicht. Ist der Schwarze der Erste, Zweite, Dritte? Oh, ich habe keinen verpasst. Renn, renn! Renn, du hast nicht mehr Zeit. Du hast so ein langes Level. Oh Gott, ich habe gespuckt Hilfe. <lacht> Nein, äh... Hier hätte ich einen versteckt. Boah, ist da keiner. Hört, hört aber sonst. Ich höre ihn. Wo ist er? Ich brauche Magneten. Ich brauche Magneten. Ich muss da hoch. Ist da unten. Ja, aber ich brauche hier oben einen Magneten. Verdammt, verdammt. Da oben ist er. Ich hätte Magneten mitnehmen sollen. Den dicht brauche ich. Genau. Ja, ja so. Mm, ja. Nun hier oben, nicht? What? Erzähl mir nichts. habe ich hab mal, hab mal gesehen ich habe ich bin hier hochgegangen bin hier drauf gestiegen bin so gemacht gewartet und, äh, äh, äh? Ich, ich wusste ja dass er da unten ist aber ich wusste nicht wie ich dran komme komm als ob das ist doch so lame. Oh, ja lass mich doch in ruhe ich mach's kurz noch mal auf schnell yeah. Ist eigentlich gar nicht so schwer, wenn man ja ist. Eigentlich immer nicht schwer, wenn man weiß, wo die sind. Aber ja, gut, das, das checke ich halt nicht. Egal, ähm, ich glaube, nur Blödsinn. Deshalb würde ich sagen, beenden wir diese Welt, indem wir nur die Quests machen. Und ja, ähm, ich glaube, mehr schaffen wir dann leider nicht in dieser Folge, weil ich will die ja kurz halten. Keine drei Minuten Folge machen, äh, ja, mal gucken, du da. Los, Quest für mich. Ich brauche Utensilien, aber wo machen sie noch gleich? Ah ja, Pappkartonkuppe. Los geht's. Ich benötige ein Antlitzfels. Ein scharfes Auge kann ihn während der Zugfahrt erspähen. Einfach mal ein Ei bewerfen. Ja, das habe ich schon gesehen. Das war nicht hier, das war dort. Ja. Dann machen wir den kurz. Den weiß ich sogar, wo der ist. Ach ja, Leute, was ich noch gleich gezeigt habe. Wenn man Start drückt, dann auf Y. Da kann man sich das anschauen, man kann sogar ein wenig rotieren. Manche Sachen kann man das auch nach oben und unten bewegen, glaube ich. Aber man kann es auf jeden Fall rotieren und so sieht es ungefähr aus. Wir wissen alle, wo es ist, aber ja. Und da rechts sieht man nochmal die Tipps und wo es ist. Nur so, falls ihr noch nicht wusstet. Zack, hab ich dich. Beim ersten Zug ist er. Ganz easy. Peasy. Gar kein Problem. Ich dachte eigentlich, den gäbe es mehrmals. Vielleicht habe ich mich da verirrt. Aber auf jeden Fall habe ich ihn. Juhu, hier eine Blume. Dankeschön. Wir haben schon mehr als 100. Krass. Yay. Yeah, ähm, magst du vielleicht noch ähm, einen Minenwagen mit einer Flagge ähm, geben? Hat sich in der Wasserfallhöhle festgefahren. Wie konnte das nur passieren? Da habe ich gerade keine Ahnung, wo das sein soll, aber ich gucke mal nach. Dann kann man das auch hier. aber oh, man kann es auch hier machen. Und man kann es halt nicht auch umdrehen rotieren. naja egal. Ja, nur noch an diese Stelle hier. Hier oben. Habe es gerade noch so gesehen. Ich habe es schon verpasst, aber nee, es ist hier. Okay. Das war schon etwas schwerer. Ich habe jetzt dafür ein paar Minuten gebraucht, weil ich durch das ganze Level gerannt bin. Aber es ist weiter hinten im Level auf jeden Fall. Okay, danke schön. Und ich danke dir für die Blume. Ähm, kann ich noch eine Axt haben? Es gibt eine bei der Berghütte, aber von der Rückseite aus sieht man sie besser. Äh. Warum willst du das haben? Aber okay. Und dann suche ich danach halt. Warum will ich eine Axt haben, naja, egal. Keine Ahnung, wo die ist. Da habe ich jetzt zehn Jahre suchen gehen. Okay, hier, wo eine zweite Putsch ist, direkt danach. Hier ist es. Sehr offensichtlich, wie ich finde. Okay, ich dachte, ich hätte es mal wieder verpasst. Nee, ich verpasse ja anscheinend doch nicht. Juhu. Lila, ich habe es Juhu. Okay. Ähm. Willst du noch mehr? Oder war es das jetzt? Juhu, ich habe eine Axt. Äh, ja. Viel Spaß. Ähm, kannst du mir noch äh, fünf Büffel geben? Solche Büffel sind gut vom Zug auf der Rückseite auszusehen. Ja, die habe ich auch schon gesehen, aber ich habe keine Lust auf die. Aber ich muss es wohl machen, dann yay. Yeah. Eins. Nummer zwei. Le drei. Vier. Und hier am Ende des Levels gibt es die 5. Falls ihr nicht gemerkt habt, ich laufe ganz mit diesem Lina und Fisch herum. Das ist auch ganz cool. Und, ähm, ja, ich nehme jetzt schon so lange auf. 20 Minuten oder so. Hm, ich weiß gar nicht. Ich habe mir noch ein Level in dieser Folge. Ich bin aber belegen. Kommt drauf an. Wenn er jetzt noch zwei weitere Quests hat, dann glaube ich nicht. Äh, ich habe aber noch eine. Ähm, ich möchte das Telt haben. Das findet man sicher, wenn man den Berg von der Rückseite runtersteigt. Da, da sind zwei Schallgeist. Die, so, die sind so richtig am Chillen. Kannst du die bitte für mich stören? Oha, was bist du denn für einer? Der will sich die stören. Okay. Guckt euch die doch mal an. Die sind ja schön romantisch am Liegen, die beiden. Und ich soll das Zelt von ihnen abschießen. Sorry. Oh, es war aber da. Okay. Das ist nur so ein Ei-Symbol. Okay. Puh. Ich dachte mir schon, was will der denn mit dem Zelt? Was plant der? Axt? Zelt? So ein, so ein Bahnsing? Juhu, mein Zelt! Dein Zelt? Leute, was glaubt ihr hat davor? Ähm, ich hab noch ne Bitte! Ich möchte sechs Kristallhaufen. Blassleuchtende leuchtende Haufen Kristalle zu finden in der Wasserfallhülle. Was will der denn machen? <lacht> Komischer Kauz. Suchen wir mal den Kristall. Ah. Eins. Cooles Versteck. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Oh mein Gott, wie konnte ich das übersehen? Die sechs. Und da haben wir alle. Yay. So schwer waren sie gar nicht. Ähm. Ich weiß nicht, wie ich das letzte übersehen konnte. es war so obvious. Aber wie auch immer. Ich. Bin einfach nur zurückgeflogen mit dem Platterflug, als ich am Ziel war, also kein Problem. Dankeschön. 111. 1, 1. Ähm, ich will noch was. Ich will eine Fledermausfamilie. Sie verstecken sich auf der Rückseite des Levels mit der Wasserfallhöhle. Was okay, sonst noch was? Also, der will so viele Sachen von mir. Okay, Oh, hier sind sie. Okay. Gut, will er noch was? <lacht> der Typ geht mir langsam auf den Sack. der will er noch mehr als die anderen. Mein Gott. Ist das eine lange Welt? Dankeschön. Ja, äh. Super. Noch was? Äh, äh ja. Ich möchte sechs Quarzblöcke. So viele Blöcke auf dem Berg, aber diese blauen Stechen echt heraus. Uh, wie viel will da noch? Hier haben wir die Nummer 1, 2, 3. Oh, ganz gut versteckt. Die 4, 5. Am Ende des Levels kann man noch mal zurückgehen und diesen Block finden. Ich hoffe, ich habe jetzt alles auch für den Blockerfeller gefunden, denn ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Ganz ehrlich. Juhu. Juhu. Was heißt das? Heißt das noch mehr? Äh, ja. Ach Gott. Äh, kannst du mir noch einen Kaktuswagen bringen? Nach dem Zug steht einer. Nahe dem Zug steht einer, aber warum denn bloß? Weiß ich doch nicht. Lass mich bitte in Ruhe. Ich hab keine Lust mehr. Was ist das? Ein Kaktuswagen? Ja, aber ich hab ich doch gesehen. Gibt's auch. Da, ich dachte, das gibt's da überall. Keine Ahnung. Okay. <lacht> bitte war's das jetzt. Bitte. Mein Gott. Die Folge. Ich weiß gar nicht mal, wie lange sie. Ich weiß gar nicht, wie ich sie schneiden werde. Ich werde es auf jeden Fall hoffen, dass ich äh, machen, dass ich das ähm, als kurz schneiden werde. So. Gib her. Und lass mich Frieden. Äh, nö, bist jetzt mein Sklave. Gib mir drei Karamelltafeln. In drei verschiedenen Leveln kann man jeweils eine davon finden. Viel Glück! Ist das dein Ist das dein Ernst? Ich darf nochmal allen drei Leveln nach äh, so ein Ding suchen. Nach dem Ding hier. <lacht> ich glaube, ich weiß sogar, wo die sind. So langsam werden die Level halt auch wirklich langweilig. So langsam kann ich die auch wirklich auswendig. Okay. Das ist wirklich mies versteckt. Ganz, ganz mies. Das, das ist Wow, ich bin, ich bin irgendwie eingepennt. Da war es. Okay, beim ersten Zug, äh, des ersten Zugs. Aha. Da ist die 3. Warte, lass mich die bekommen, bitte. Äh, so, okay. Ich, ich, oh, bitte. Das ist das Ende dieser qualvollen und grauenhaften Quest. Quest, Quest, Quest. Können wir mal ein neues Level machen? Nö. Ich muss ich die ganze Folge mit Quest vollfühlen? Äh, mir egal. Du wolltest das, du wolltest meine Blumen haben. Äh, ja gut, das war's aber dann allerdings. Ah, zum Glück. Juhu! 100%! Yay! Yeah! Hurra, alle Grinseblumen in Pappkartonkuppe gefunden. Und damit haben wir das Ende des Videos auch gefunden. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wir werden ganz kurz hier alles leer kaufen. In diesem Automaten. Gucken, was es so in diesem Automaten gibt. Ja, ja. Ich habe so viel Geld jetzt. habe ich alles? Ich habe alle. Okay. Es gibt jetzt schon immer nur neun. Was gibt's hier? warum was Cooles. Oh, das ist leider seltenste. Dosenkondor. Okay, das sieht eigentlich ganz cool aus. Der oh, Bastelkatze, oh mein Gott, wie cool! <lacht> Silberne Schubkarre, okay, warum nicht? Äh, lila Waggon, alles klar. Ein Mini-Mauser! <lacht> Ein Büffel, juhu! Ein rosa Waggon, okay. Eine Bonbon-Schachtel. Bonbon, achso, Bonbon. Eine, eine Bombenschachtel nennen wir die. Und einen Mine einen Minenwagen Ja gut, den hätte ich jetzt früher bekommen müssen. Na egal, das war es auch wieder für diese Folge. Vollständig. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bei diesem wunderschönen Yoshi-Spiel. Juhu.